Hallo zusammen. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, bei dem Wind, der hier geht. Es ist äußerlich so stürmisch wie in mir. Und zwar, was ich wirklich abgrundtief hasse, abgrundtief hasse wirklich, sind Jugendämter, die Unrecht gegen Kinder von Eltern mit Behinderung verüben. Ich verachte solche Behörden abgrundtief. Und warum erzähle ich euch das? Ich habe gestern mal wieder Kontakt gehabt mit einem Familienmitglied von einem Mädchen. Vor drei Jahren habe ich über die ein Video gemacht, mehrere Videos gemacht, oh Mein kurz. Also da habe ich mehrere Videos gemacht. Schaut es euch an, vor drei Jahren. Der Fall Julia L. Und zwar geht es da, die war damals zweieinhalb Jahre alt und wurde von dem Jugendamt in meinem Ort, wo ich lebe. Das ist die äh, Zweigstelle in Ehingen und das ist der Alp-Donau-Kreis, also das Jugendamt des Landrats am kreis Zweigstelle ehingen, hat die zweieinhalbjährige Julia damals ähm, bei den Eltern rausgenommen. Beide Eltern haben eine Behinderung, unterschiedliche Behinderungen zu unterschiedlichen Graden. Und das Kind wurde sogar noch von der Mutter gestellt. Das hat aber Jugendamt aldoau kreis überhaupt niemanden interessiert. Ich habe mehrere Videos darüber gemacht, ähm, habe die Akten einsehen können und äh, es gab dann einen Beschluss am Amtsgericht Ulm, dass das Kind zurück zu den Eltern soll und wenn ich mich richtig erinnere, hat sich da das Jugendamt Alp viel Zeit damit gelassen und zwischenzeitlich wurde dann das äh, Jugendamt der Riss zuständig weil die Eltern dann in deren Zuständigkeitsbereich umgezogen sind. Und ich glaube, so ein Dreiviertel bis ein Jahr nach dem Beschluss war das Kind dann schlussendlich komplett bei den Eltern. Und die Gründe, warum das Kind bei den Eltern rausgenommen wurde, waren völlig fadenscheinig. Äh, Soweit ich mich erinnere, hat man sich da ganz ausschließlich auf äh, Behauptungen, von äh, einer sozialpädagogische Familienhilfe oder so. ja äh, Irgendeine Frau, die bei den Eltern in der Wohnung die unterstützt hat, aufgeräumt hat, geputzt hat, Essen gemacht hat, keine Ahnung. Ja? Die hat, muss man so sagen, Quatsch behauptet gegenüber dem Jugendamt. Ähm, und dann wurde das Kind ich glaube, es war mit Polizei, ja, es war mit Polizei, da war ja die Polizei in Munderkingen beteiligt, genau, so erinnere mich. Und zwar auch jemand, der bei der Polizei in Munderkingen auch in meinem Fall verwickelt ist. Die haben da das Jugendamt unterstützt, das Kind ähm, an einem Freitag, wie es typisch ist, bei den Eltern rauszunehmen, ohne dass die Eltern das vorher wussten. Äh, noch kurze Ergänzung, warum ist es typisch an einem Freitag? Kinder werden meistens an einem Freitag bei Eltern rausgeholt, weil dann übers Wochenende die Eltern nichts machen können und das Kind dann in der Zwischenzeit irgendwo weiter weg in ein Heim gebracht wird und so weiter. Aber das ist nur am Rande. Und äh, ja, gut, gestern, als dann der Kontakt wieder zustande kam, habe ich halt mitbekommen, wie es diesem nun drei Jahre älteren Mädchen geht und es hat seine Spuren hinterlassen und da ist wieder alles in mir hochgekocht und wirklich, ich verachte das Jugendamt alp -Kreis. und insbesondere äh, die Leute in Ehingen, die für so unmenschliche ähm, Vorgehensweisen zuständig sind und ich verachte auch den Landrand, Landrat Heiner Schäffel im Alt-Donau-Kreis, der hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde damals erhalten, hat da zumindest sichtbar nichts gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist in den drei Jahren seitdem irgendwas passiert? Ja, ich habe, mich haben jetzt keine Eltern mehr kontaktiert, die eine Behinderung haben, wo das Kind weggenommen wurde. ich weiß nicht, ob diese Behindertenfeindlichkeit aufgehoben wurde, ähm, keine Ahnung, ja, und für mich ist es ganz klar eine Behindertenfeindlichkeit, das ist meine Überzeugung, meine feste Überzeugung, wenn das Gericht sagt, das Kind muss zurück und ich lasse mir länger als zwei Wochen Zeit, dann zeige ich doch, dass ich was habe gegen diese Eltern, Ja, oder ich bin völlig inkompetentes Jugendamt und es nicht mal auf die Reihe, was aber das Gleiche ist im Endeffekt. Weil die Eltern mit Behinderungen benachteiligt werden und ihre Rechte nicht ähm, nicht respektiert werden. Deshalb ist es eine Behindertenfeindlichkeit, die da das Jugendamt Kreis Ehingen und auch der Landrat Heiner voll zu verantworten hat. Also, ich verachte solche Menschen zutiefst. Unglaublich. Wie kann man denjenigen, die zu den Schwächsten unter den Erwachsenen gehören, nämlich Menschen mit Behinderung, auch noch dann die noch Schwächeren, ja, nämlich die, das Kind von solchen Eltern, sowas antun? Das ist einfach ekelhaft. Völlig menschenunwürdig. Also, um den Gedanken nochmal aufzugreifen, ich weiß nicht, ob sich's verbessert hat in den letzten drei Jahren. Es gibt einen neuen Jugendamtsleiter dort. Die Frau Blessing hieß sie, glaube ich, die vorher zuständig war. Ist nicht mehr dort. Ich habe keine Ahnung wieso. Ist auf jeden Fall besser so für die Kinder im Alp kreis Der Herr Robert Egle, der jetzt der Jugendamtsleiter ist, ist nach dem, was ich sehe, kein Deut besser, genauso demokratiefeindlich. Ich weiß aber nicht, ob er genauso behindertenfeindlich ist. Also, deshalb mein Aufruf hier, äh, an alle im Alp Donaukreis, wenn ihr Eltern mit Behinderung kennt. Jetzt geht's hier ein bisschen bergauf. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Wenn ihr Eltern mit Behinderung kennt, im Alp Donaukreis, wenn das Jugendamt das Kind weggenommen hat, in den letzten drei Jahren, meldet euch bitte bei Freifam. Geht auf die Website freifam.de. Gibt's ein Kontaktformular oben in der Navigation auf Kontakt klicken und lass uns wissen, ob es da irgendwas gibt. Okay, und ich verachte Sie, Herr Schäffold, wenn Sie zuschauen, ich verachte Sie zutiefst für sowas. Ich hoffe nur, Sie haben jetzt in den letzten drei Jahren alles gemacht, damit sowas nicht mehr geschieht. Weiß nicht, kriegen wir es raus bei Freifahren. Danke, liebe Freifang-Zuschauer. Das war's von mir. Tschüss.